Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, heute mit einem Unternehmen aus dem Lithium Sektor in Analyse, nachdem Lithium ja einige Zeit aus dem Blick der Anleger geraten war, zumindest aus meinem Blick, so scheint sich das ja jetzt wieder zu ändern. Grund dafür ist eine mögliche Trendwende weg von dem Abwärtstrend des Lithium Preises rein in eine kurze Konsolidierung, bis es dann Mitte dieses Jahrzehnts mit einem deutlichen Anstieg des Lithiumpreises zu rechnen ist. Gemäß Rocktech Lithium bzw. gemäß dem Marktforscher Simon Moore und dem Finanzanalysten Joe Lovry ist der Absturz des Lithiumpreises auf eine temporäre Überversorgung zurückzuführen, welche infolge des stärkeren weltweiten Bedarfs scheinbar einen Umschwung in eine Unterversorgung nimmt und den Preis damit wieder in die Höhe treiben wird. Doch kommen wir zunächst darauf zu sprechen, was Rocktech Lithium inmitten der zahlreichen vielversprechenden Lithium Aktien bei zukünftig steigenden Lithiumpreisen denn überhaupt so besonders macht. Rocktech Lithium ist ein deutsch kanadisches Unternehmen mit einer zentralen Ausrichtung auf den europäischen Markt für die Produktions bzw. Förderung von Lithium und insbesondere im Hinblick auf die EU Klimaziele und Deutschlands Ausrichtung auf die E Mobilität bei gleichzeitiger Energiewende wird Lithium auch in Europa einer hohen Nachfrage gegenüberstehen. Allein die EU-Kommission schätzt, dass für, ähm, ja, nur für E-Auto-Batterien der europäische Lithiumbedarf bis 2030 um das 18-fache bzw. bis 2050 sogar um das 60-fache äh, steigen wird. Da bis heute 80% ist weltweit für die Batterie. Fertigung benötigte Lithiumhydroxid aus China importiert wird und bei allen Lithiumverwendungsbedarfen Importe in die EU notwendig sind, möchte Rocktech Lithium nun die europäische Abhängigkeit zu den ausländischen und größtenteils natürlich chinesischen Lieferanten reduzieren durch Abbauprojekte im Zentrum von Europa und somit auch in Deutschland. Umsetzen möchte RockTech Lithium dies mit dem Bau des ersten lithium converters in Europa, welcher das Fundament für eine starke in -Eu -Europäische Batteriewertschöpfungskette dann schaffen soll. Aktuell prüft das deutsch-kanadische Unternehmen mögliche Standorte innerhalb Deutschlands auf ihr Potenzial nach erfolgreicher Bau- und Genehmigungsphase soll der Converter bereits im zweiten Halbjahr 2023 die Produktion aufnehmen und pro Jahr rund 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren. Und das ist ein Volumen, das dann ausreichen würde, um rund 600.000 Elektrofahrzeuge mit Batterie auszustatten. Bevor wir auf das politische Risiko bei Lithium-Importen aus EU-Sicht schauen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Chart. In diesem Langzeitchart von Rocktech Lithium seit dem Jahr 2009 sieht man, dass nach dem Börsengang zunächst ein starker Kursanstieg erfolgte, welcher in Schulterformation genauso schnell wieder endete, wie er begann. Und dieser Kauf, anschließend Abverkauf, der wiederholte sich dann unmittelbar wieder, bis es ab dem Jahr 2012 zu einer zweijährigen Abwärtsphase, zu einem Abwärtstrend einsetzte, bis sich die Aktie dann immer schneller wiederholte und nach einer Kurzweiligen ja, Konsolidierung auf ca. 2 US-Dollar anstieg. Anschließend erfolgte wieder ein fast zweijähriger Abwärtstrend, welcher Anfang 2021 deutlich durchbrochen werden konnte. Die Aktie erreichte ein deutliches neues Allzeithoch bei 5,15 US-Dollar ca. und bewegt sich momentan weiter im Umfeld dieser Marke. Bevor wir einen Blick auf die mittelfristige Geschäftsausrichtung von RockTech Lithium werfen, sollten wir zunächst noch einen Blick auf die Bedeutung von Batterien und Lithium im Wertschöpfungsprozess eines E-Autos und die damit einhergehenden Gefahren einer Importgebundenheit blicken. Der erste Hauptgrund für die Problematik einer mangelnden innereuropäischen Batteriewertschöpfung ist die starke Marktkonzentration, welche insbesondere zu einer starken Dependenz zu China führt. Somit könnten die Lithium-Exporte aus China zu einer Machtwaffe werden bei handelspolitischen Diskrepanzen und man muss ja sagen, Lithium unterscheidet sich stark von gewöhnlichen Commodities, welche weltweit von VW und Co. bestellt werden können, denn diese halt nicht das Herzstück der Wertschöpfungskette bilden und beim E-Auto ist es ja so, dass die Qualität des Autos an sich erheblich von der Batterie abhängt, welche über ja, drei zentrale Eigenschaften beim Auto eigentlich maßgeblich Einfluss nimmt: Das ist die Reichweite, die Beschleunigung, Drehzahl und natürlich die Ladegeschwindigkeit. Und mittelfristig wird RockTech Lithium dann auch nicht nur Ersatzkonzentrate einsetzen, sondern zusätzlich Lithium auch aus Altbatterien recyceln, was dann nochmal ein E-Auto auch nachhaltiger vom Fußabdruck her machen wird, wenn. Ja, Lithium nicht mal neu abgebaut werden muss, sondern wenn man hier auf die nachhaltige Form des Recyclings setzt. In Bezug zu der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens ist der europäische Automobilmarkt natürlich als Hauptabsatzmarkt entscheidend und bietet RockTech Lithium positive Ausblicke für ihr Vorhaben, sofern diese denn tatsächlich dann realisiert werden können, diesen Konvertern. Nachdem Volkswagen ähm, bereits ihre Umstellung, massive Umstellung auf E-Mobilität ähm, und auch eigene Batterieproduktion bekannt gegeben hatte und der Aktienkurs ja durchaus Auftrieb äh, bekam von VW dadurch, hat jetzt auch Daimler äh, vor Wochen angekündigt, äh, in der Produktion von Batterien selbst einzusteigen und das auch im relativ großen Stil. Ähm, die Stuttgarter wollen in den kommenden Jahren insgesamt 8 Gigafactories bauen, vier davon in Europa. Die gesamte Kapazität soll sich auf insgesamt 200 Gigawattstunden belaufen, das entspricht der fünffachen Kapazität der Gigafactory von Tesla und Panasonic, die bislang als die weltweit größte Produktionsstätte für Batteriezellen gelten. Und Daimler kann dann künftig damit ca. 3-4 bis Millionen Elektroautos mit eigenen Akkus bestücken. Im Zuge des schnellen Wandels der europäischen und insbesondere der deutschen Automobilindustrie auf Elektromobilität baut RockTech bereits derzeit ihre Kapazitäten aus. Laut Unternehmensangaben wurden in den zurückliegenden Monaten ein Team mit Personen mit zum Beispiel ehemaligen Engagements in den für die Zukunft geplanten Aktivitäten notwendigen Bereichen ähm, ja, gestellt worden ist und ja, in diesem Team enthalten sind zum Beispiel auch in Persona ein ehemaliger Finanzvorstand von BMW. Derzeit verhandelt die RockTech Lithium mit drei Standorten in Deutschland und Rumänien über den Bau eines Converters und entsprechenden Subventionen. Wenn alles planmäßig läuft, möchte RockTech im Kurzen Abstand hintereinander mehrere Konverter nacheinander aufbauen, um dann ja auch der mächtigen Marktnachfrage entgegenkommen zu können. Aus diesem Grund laufen parallel zu den Genehmigungsverfahren Verhandlungen mit Baukonzernen und Komponentenzulieferern, die die Konverter dann errichten sollen. Ziel ist es, mit dem Bau im Frühjahr 2022 zu starten. Große Partner führen auch dort bereits Testprogramme auf Basis der von RockTech Lithium für die Lithiumgewinnung definierten Prozesse und des von RockTech Lithium gelieferten Inputmaterials. Und die finale Auftragsvergabe ist dann noch für dieses Jahr, für das Jahr 2021, geplant. Neben dem Bau von lithium convertern in Europa verfügt RockTech Lithium über ein eigenes Lithium-Vorkommen in Georgia Lake, Ontario und derzeit führt RockTech Lithium dort ein weiteres Bohrprogramm durch. Gleichzeitig laufen auch die verschiedenen Genehmigungsverfahren unter Einbezug der zuständigen Ministerien und sowohl bei den Bohrungen als auch bei den Genehmigungsverfahren befindet sich RockTech Lithium nach eigenen Angaben weiter im Zeitplan. Zusammenfassend lässt sich zu RockTech Lithium sagen, dass diese, sofern das Vorhaben vom Bau und Betrieb von Lithium-Convertern gelingen sollte, einen ziemlich hohen Burgrahmen haben, was das technische und patentrechtliche geistige Vermögen und Eigentum anbelangt. Auch der Bereich Recycling von Batterien und Akkus zur Rückgewinnung des verbauten Lithiums ist ein vielversprechender zukünftiger Einkommensfaktor, welcher ebenfalls ein hohes technisches Know-how bedingt. Und mit seinem eigenen lithium in Kanada hat Rocktech Lithium zumindest einen Geschäftsbereich, welcher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem stetigen Einkommensstrang beim Unternehmen führt und den Cashflow somit stützt, wenn es mit den Konvertervorhaben und dem Recycling nicht so schnell und reibungslos klappt wie geplant. Hoffnung auf ein Gelingen der Lithium-Converter-Vorhaben gibt auch die hohe finanzielle Schulterkraft, bedingt durch die Verhandlungen mit führenden Finanzinstituten und mit potenziellen Lithium-Abnehmern und zuletzt auch mit der EU in Form von Gesprächen über Subventionierung. Ja, mit den bereits abgeschlossenen und derzeit noch verhandelten Partnerschaften, bestehend aus Finanzierungspartnern, zukünftigen Abnehmern und staatlichen Förderungsinstitutionen rechnet Uh, RockTech liegt im, im Jahr 2023 ähm, mit einem Umsatz von 162 Millionen US-Dollar bei, ja, bei Earnings Before Interest Taxes und Depreciations, also Abschreibung ähm, bei einer solchen Marge von knapp 20%. Also wenn man dort natürlich noch ähm, die Abschreibung mit aufnimmt, äh, die Steuern, die Zinszahlung, dann äh, ist die Marge noch ein Stück weit geringer. Ja, ob sich diese Prognose so halten kann, wird vor allem auch davon abhängen, ob es Rocktech Lithium rechtzeitig schafft mit der Produktion und Förderung von Lithium zu beginnen. Bis zum Jahr 2025 soll der Umsatz bis auf 360 Millionen US-Dollar ansteigen, bei einer ja Earnings before interest taxes and depreciations. Marge von 51 Prozent, also dort sieht man dann schon, wird damit gerechnet, dass man, wenn man das Ganze ein bisschen hochskaliert, dass es ein bisschen anläuft, auch die Kosten senken kann, äh, relativ zum Gesamtumsatz. Das heißt, man dann auch deutlich profitabler agiert. Strategische Partner wären in dem Fall namhafte Leadsom-Abnehmer und Unternehmen wie Tesla oder BASF. Gleichwohl die erläuterten Argumente für ein Investment in RockTech Lithium plausibel sind, so sind sie vor allen Dingen aus Sicht von RockTech Lithium ausgelegt. Die Prognosen lassen Positives für die Zukunft erhoffen, sind aber inkohärent mit den bisherigen Entwicklungen des Unternehmens. RockTech Lithium hat weniger als ein Jahr, bis es. Dann zur Illiquidität kommen kann, kommen wird möglicherweise. Die Aktionäre werden oder wurden in den vergangenen Jahren mehrfach und in der Summe erheblich durch eine Verwässerung der Aktien infolge von Kapitalerhöhungen bestraft und die Einkommensprognosen lassen für die nächsten drei Jahre einen durchschnittlichen Ergebnisrückgang von 15,8% verlaufen. Gleichwohl muss man aber auch hier besänftigen, was den Pessimismus und die Risiken angeht. Denn nur wenn der Cashflow des Unternehmens weiterhin mit einer Rate von 22% sinkt, wird innerhalb des nächsten Jahres die Liquidität an die Haustür anklopfen. Sollte der Cashflow beim derzeitigen Volumen stagnieren, soll das Unternehmen noch mehr als ein Jahr genügend Liquidität. Darüber hinaus ist es RobTech Lithium schuldenfrei und konnte ihre finanzielle Situation auch mit Hilfe von den eben schon erwähnten Kapitalerhöhungen in der Vergangenheit steigern und die finanzielle Gesundheit Erhöhen. Rocktech Lithium hat ein aussichtsreiches Geschäftsmodell unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen Convertervorhaben gelingen. Wer in das Unternehmen investiert, sollte sich allerdings weniger Sorgen hinsichtlich der Liquidität machen. Viel entscheidender ist die Frage, wie realistisch das Gelingen der Convertervorhaben tatsächlich ist. Als Laie vermag ich mir darüber kein Urteil zu bilden, weshalb ich vorerst die Finger von der Aktie lassen werde und andere Alternativen im Lithiummarkt suchen werde. Wenn du neu auf dem Kanal bist, dann lass gerne ein Abo da, damit du keine weiteren Aktienanalysen aus dem Lithiumsektor verpasst und belohne die Arbeit, welches ich in dieses Video gesteckt habe. Auch gerne mit einem Like, in dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.